Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder in Lightroom rein, denn ich möchte dir zeigen, wie du in Lightroom vernünftig eine kleine Vignette bauen kannst für deine Fotos, um den Blick deines Betrachters noch ein bisschen besser zu lenken. Und ich rede nicht davon, dass ich jetzt einfach in die Effektpalette reingehe und die Vignette ein bisschen nach unten ziehe. Nein, sondern ich rede davon, dass du wirklich manuell steuern kannst, wo deine Vignette überhaupt angewendet wird zu welchem Prozentsatz und so weiter. Also, viel Spaß. Und bevor ich anfange, möchte ich noch ganz kurz auf meinen Podcast hinweisen, denn der ist seit einigen Wochen am Start. Es sind auch schon ein paar Folgen draußen. Das Ganze nennt sich Landscape Hunter und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du auch einfach mal dort reinhören würdest, kann man sich super reinziehen, auch gerade wenn man mal eine längere Autofahrt vor sich hat oder so. Ist ja wie gesagt Audioform. Also da höre ich auch super gerne Podcasts und ich würde mich halt einfach super darüber freuen, wenn du da auch mit am Start bist und auch ein Abo da lässt Ich verlinke das Ganze. Kannst du einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken. Jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt in Lightroom rein und ich zeige dir, wie ich meine Vignetten baue. Ich bin jetzt in Lightroom drin, habe hier ein Foto offen aus Frankreich, was ich erst vor ein paar Wochen gemacht habe. Und wir waren hier in Lavendelfeldern drin, haben das fotografiert, gab einen schönen Sonnenuntergang, auch mit einem schönen Himmel. Normalerweise in Frankreich, relativ selten, dass man solche Himmel hat mit Wolken, normalerweise, also was heißt normalerweise, aber immer wenn ich da war, irgendwie war es komplett wolkenlos. Also ich war begeistert von dem Himmel tatsächlich, ähm, es ist selten, dass ich das bisher hatte. Und... Anhand dieses Bildes möchte ich dir mal zeigen jetzt, wie ich so eine Vignette gestalte. Weil natürlich kann man jetzt einfach hier in Lightroom nach unten gehen in die Effektpalette rein und dann könnte ich jetzt hier einfach sagen, Vignette, den Betrag einfach nach unten regeln. So, bumm. Hat man eine Vignette drin, hat man so ein bisschen Blickführung drin. Ähm, ist jetzt natürlich auch stark übertrieben hier das Ganze. Aber das Problem ist halt einfach zum Beispiel hier unten in diesen Schattenbereichen, da dunkelt es ja viel zu sehr ab. Hier oben, ne, wo es ein bisschen heller ist, da möchte man vielleicht ein bisschen mehr abdunkeln, aber hier unten, da geht mir halt alles verloren an Details, was ich da überhaupt drin habe. Und ich habe jetzt halt gar nicht so die Möglichkeit, mit dieser Vignette hier an dieser Stelle wirklich das zu beeinflussen, dass ich an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich starke Vignetten habe. Deswegen mache ich meine Vignette selber. Und diese Vignette kann ich selber machen, indem ich hier oben einfach mal reingehe, und zwar in das Maskierungstool. Und ich könnte mir jetzt als erstes mal einen radialen Verlauf aufziehen. Da ziehe ich mir jetzt hier einfach mal so mittig einen auf. ja. Und jetzt mal der erste Tipp an dieser Stelle... Wenn du äh, ja nicht ganz genau das Ding hier in der Mitte triffst, so, ich weiß ja jetzt nicht ganz genau, wo hier der Bildmittelpunkt ist, ich könnte jetzt hier anfangen, das so aufzuziehen, dass es einigermaßen passt, aber du siehst, hier passt es noch nicht so ganz, links ist es auch ein bisschen weiter draußen als rechts. Ich kann aber einfach mal die Command-Taste hier drücken und dann doppelt auf diesen Mittelpunkt und dann... Geht das Ganze hier so automatisch auf, dass diese Vignette wirklich oder dieser Radialfilter ist es ja erstmal, ist ja noch keine Vignette, aber dass dieser Radialfilter hier quasi wirklich direkt immer an allen Bildrändern dran ist. Also das ist mal ein kleiner Tipp. Command-Taste drücken und dann doppelt hier auf den Mittelpunkt. So. Jetzt muss ich das Ganze natürlich noch umkehren, weil aktuell ist es ja so, dass ich alles innerhalb dieses Radialfilters beeinflusse. Ich möchte ja außen herum abdunkeln. Das heißt, ich muss jetzt hier einmal reinklicken auf diese drei Punkte und sagen, Umkehren, Maske 1 und schon haben wir das Ganze außen herum. So, jetzt könnte ich reingehen und einfach sagen, ich dunkle jetzt die Belichtung hier so ein bisschen ab und dann kriegen wir im Endeffekt den, das, den gleichen Effekt hin, wie auch mit der Vignette, den wir gerade eben hatten. Ich werde das jetzt hier erstmal machen, aber das Problem ist halt jetzt einfach, dass ich jetzt natürlich noch diese dunklen Bildbereiche davon ausschließen möchte. Und das kann ich aber hier in Lightroom auch ganz einfach tun. Ich kann mir jetzt erstmal hier die Überlagung mir anzeigen lassen. Und wie ich das machen kann, ist im Endeffekt auch ganz einfach wieder, denn ich könnte jetzt hier sagen, ich möchte mit einem Klick hier auf diese drei Punkte diese Maske schneiden und zwar mit einem Luminanzbereich. Und diesen Luminanzbereich kann ich jetzt einstellen. Die Maske schneiden bedeutet, ich kombiniere quasi zwei Masken und nur dort, wo beide Masken quasi aktiv sind, nur dort findet dann die gesamte Maske statt. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, ich habe... Außenrum alles ausgewählt und ich möchte jetzt aber nur dort, wo es ein bisschen heller ist, das Ganze noch anwählen. Dann habe ich eine Luminanzmaske jetzt quasi, wo ich einstelle, ich möchte nur die hellen Bildbereiche haben. Und dann wird die Gesamtmaske quasi so sein, dass alles außen herum angewählt ist, was heller als 50 Prozent ist. Ich hoffe, man konnte das so einigermaßen verstehen. Ich werde jetzt hier mal den Luminanzbereich einfach mal so einstellen, dass wir hier auf 50 gehen, noch mit so einer weichen Kante hier drin. Aber dann sieht man schon sehr gut, wenn man jetzt die Überlagerung eingestellt hat, dass jetzt im Endeffekt diese Maske, also all das, wo ich hier die Belichtung runtergesetzt habe, fast nur noch hier oben im Himmel wirkt und hier unten deutlich weniger, weil hier halt das Bild wesentlich dunkler ist. Und wenn ich jetzt die Überlagerung mal ausmache, dann sieht man den Effekt auch wesentlich besser. Ich kann jetzt hier einfach mal die Masken ein- und ausstellen. So sieht es vorher aus und so sieht es danach aus. Und genauso könnte ich das jetzt natürlich auch andersrum machen, wenn ich sage, ich möchte gerne die hellen Bildbereiche davon so ein bisschen ausschließen. Naja, dann gehe ich einfach hier rein, klicke hier noch einmal auf diese Obermaske drauf, dann kann ich mir die einzelnen Masken hier anzeigen lassen. Jetzt kann ich hier auf Luminanzbereich klicken und ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, ich möchte das Ganze verschieben. Ich möchte jetzt nur noch die dunklen Bildbereiche abdunkeln und die hellen Bildbereiche bleiben dafür hell. Also auch das kann ich machen. Ne? Ähm, dann dunkle ich halt wirklich nur die dunklen Bildbereiche ab und das Helle bleibt dann eher so hell. Da könnte man ja jetzt auch sagen, naja, ich möchte die hellen Bildbereiche nicht so gerne abdunkeln. In meinem Fall hier ist es aber genauso, wie ich es haben möchte. Ich möchte also eher die hellen Bildbereiche hier im Himmel abdunkeln, aber nicht so sehr hier unten, weil sonst verliere ich hier sämtliche Details und das möchte ich nicht. Und so kann ich jetzt wirklich super einfach meine Vignette anpassen, so wie ich es möchte. Also an dieser Stelle mal der Tipp, ja, man kann hier direkt eine Vignette einstellen unter der Effektpalette, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die selber einstelle, dann habe ich viel mehr Kontrolle darüber und kann dementsprechend das Bild auch sehr viel besser noch verfeinern. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Falls du noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen hast, einfach unten in die Kommentare, damit ich freue mich immer ganz besonders, auch eure Kommentare zu lesen. Und natürlich, falls du es noch nicht getan hast, kannst du den Kanal auch noch abonnieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst, denn hier geht es jetzt wieder wöchentlich richtig los mit YouTube-Videos. Und ansonsten kannst du natürlich auch gerne mal in meinem Online-Shop vorbeischauen. Dort gibt es Videotrainings, richtige, vollwertige Videotrainings mit mehreren Stunden Laufzeit für Lightroom-User, die Anfänger sind, als auch fortgeschrittene Lightroom-User. Einfach mal vorbeischauen. Gibt es auch für Photoshop und so weiter. Da würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen. Und du kannst mir auch bei Instagram folgen. So, und jetzt habe ich, glaube ich, alle Kanäle, die ich so habe, abgecheckt. Kannst du mir überall folgen. Ich würde mich einfach freuen, wenn du dran bleibst und beim nächsten Mal auch wieder einschaltest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao.